Gott darfst du so sein, wie du bist. Schon als Kind war ich sehr sensibel. Ich wurde dann leider viel geärgert und unfair behandelt. Ich habe eine lese Schwäche und in der Schule, wo ich eingeredet werde, dumm. Ich bin zwar in der zweiten Klasse auf eine Extraschule gekommen für drei Monate zum Testen, ob ich es habe und festgestellt, ich habe es. Aber für mich war kein Platz dort. Wo es dann eigentlich meine Lehrer wussten, wurde ich unfair behandelt. In Mathe habe ich eine Formel rausgefunden. Das hat mein Mathelehrer nicht geglaubt. Gerade von ihm wurde ich unfair behandelt. Die ganzen Jahre über. Obwohl ich dann rausgefunden habe später, dass er auch eine Rechtschreibschwäche hatte. Meine erste 1,0 in der Schule wurde mir nicht anerkannt weil ich angeblich zu dumm war. Die Lügen, die mir eingeredet wurden, dass ich dumm bin, hässlich, ungeliebt und nichts wert, haben alle dazu geführt, dass ich mich nicht entfalten kann, wie ich bin, dass sie mich gefangen genommen. Dadurch, dass ich geglaubt habe, dass ich nichts wert bin, habe ich so oft Dinge nicht getan, die ich eigentlich tun wollte. Ich wollte so oft meiner Mutter Blumen kaufen und andere Sachen, die sie erfreut hätte. Aber dann kam mir der den Gedanken, hey, das darf ich doch gar nicht, weil ich nichts wert bin. Und ich hatte auch oft Fantasien, wo ich dachte, wenn irgendwas wäre, eine Situation, wo jemand umkommen würde, dann wäre es besser, ich sterbe als andere, weil mein Leben ja nichts wert ist. Und genauso habe ich auch meine Talente zurückgehalten. Weil ich dachte, ich durfte es nicht. Es war keine Demut von mir, sondern ich war halt gefangen. Ich konnte mich nicht entfalten. Es hat auch dazu geführt, dass ich glaubte, selbst wenn ich was konnte, dass ich schlechterin bin. Zum Beispiel wusste ich, ich bin gut, richtig gut, aber ich glaubte dann trotzdem, ich bin zu schlecht und ich darf dann nicht mit anderen ähm, zusammenspielen. Gerade bei den Videospielen wollte ich so oft in Teams zusammenspielen, aber ich habe es mich dann nie getraut, die Leute anzusprechen, zu fragen, hey, spielen wir mal zusammen. So kam es dann, dass ich selbst die meisten Multiplayer alleine gespielt habe, anstatt mit dem richtigen Team. Ich wollte immer im Team spielen. Da habe ich dann Hätte ich es gemacht, im Team zu spielen, wäre ich gefördert worden. Das hat sich durch mein ganzes früheres Leben gezogen. Das, was ich konnte, habe ich nicht so vor anderen ausgelegt. Auch beim Basketballspielen, wenn ich ganz allein war, da habe ich viel mehr Moves gemacht und mein Talent zur Geltung gebracht. Aber bei anderen habe ich so irgendwie zurückgehalten. Und bei Gott darf ich alles entfalten. Er möchte nicht, dass ich irgendwas zurückhalte, was Gutes. Das Schlechte will er von mir nehmen, aber was Gute will er behalten und fördern. Und durch die ganzen Gemeinheiten, die ich erfahren habe, habe ich schon in jungen Jahren mein Herz verschlossen, Schutz aufgebaut. An dem Tag, an dem mich mein Nachbar gewirkt hat, habe ich dich gemacht und Schalter umgelegt. Aber ab dem Tag hat mir fast nichts mehr das ausgemacht. Nur noch, wenn mich mein Bruder geärgert hat. Aber sonst ist alles an mir abgeprallt. War ich gefühlskalt. Für andere gefühlsmäßig unerreichbar. Deshalb konnte ich mich auch nie verlieben. Erst nachdem mein Schutz aufgebrochen wurde war es mir möglich. Da war ich 24. Davor war ich unerreichbar. Also die Welt hat mich dazu gebracht, dass ich meine Sensibilität nicht mehr so nutzen konnte, wie es gedacht war. Die Welt hat mich in Schutz aufbauen lassen, mich erkalten lassen, so ich nicht mehr das nutzen konnte, was ich habe. Bei Gott darf ich genauso sensibel sein, wie ich bin. Und es hat auch seine Vorteile. Denn durch meine Sensibilität erkenne ich Dinge, sehe ich Dinge, die andere gar nicht beachten. Zusätzlich hat mir Gott auch Weisheiten geschenkt, die meine Sensibilität fördern. Das heißt, dass alles, was wir im Herzen tragen, dass wir das bekunden mit unserem Mund. Aber es geht noch viel weiter. Alles, was wir tun, sagen, die Kleidung, die wir tragen, es spiegelt auch wieder, was wir im Herzen tragen. der Kleidung, welche Farbe sie hat, aus welchem Material sie ist, ob sie dreckig ist oder zerknittert, das hat alles eine Bedeutung. Das zeigt, worauf wir unseren Fokus setzen, wovon wir uns beeinflussen lassen. Da bin ich nicht ausgenommen, ich trage zum Beispiel weiß und helle Sachen, weil ich meinen Fokus auf Gott habe. Ich trage Gott im Herzen. Wenn ich wie früher auf meine Umstände schauen würde, dann würde ich dunkelblau und schwarz tragen. Und ich würde auch längere Haare haben. Vor meiner Taufe, weil ich mir die Haare so geschnitten, dass sie länger waren, das hat auch eine Bedeutung. gehabt. Ich kann ich mal ein Bild einblenden. Das war Juli 2019. Da habe ich auch hauptsächlich dunkelblau getragen. Die Farbe hat halt auch eine Bedeutung. Das war die Sehnsucht, die ich hatte, hat es so ausgedrückt. Heute habe ich keine Sehnsucht mehr. Heute bin ich erfüllt von Gott. Natürlich gibt es Dinge, die ich noch haben möchte, wo toll werden, aber ich habe keine Sehnsucht mehr danach. Also kein unstillbares Verlangen. Gott stellt alle meine Bedürfnisse. Solange solang ich bei ihm bleibe, solange ich in der Liebe bleibe. Mir kann es natürlich auch passieren, dass wir einen schlechten Tag haben, dass ich nicht auf Gott schaue. Passiert auch mal. Wenn du sensibel bist, möchte er, dass du sensibel bist und es zum Guten benutzt. Und früher hat mir, haben mir die ganzen Gemeinheiten was ausgemacht, aber heute nicht mehr, weil heute stehe ich unter Gottes Schutz. Ich darf sensibel sein bei Gott und er beschützt mich vor der Gemeinheit. Die Lügen, die mir jetzt zugeworfen werden, fallen einfach von mir ab. Die Lügen können mir aber nur nichts anhaben, weil ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit, die mir Gott beigebracht hat. Deshalb ist wichtig, dass wir uns mit Gott beschäftigen. Denn Gott ist die Wahrheit. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wird er uns in alle Wahrheiten einleiten. Die Wahrheit macht uns frei und sie beschützt uns auch. So, dass wir sein können, wie Gott uns haben möchte. Bei mir ist die Sensibilität, die ich ausnehmen darf, jetzt, die früher von der Welt unterdrückt wurde. Jetzt bin ich frei durch Gott. Der möchte ich auch frei machen.